Guten Tag. Willkommen zum Video. Ich zeige euch mal, was ihr mit eurem Computer, ja, ein paar, ja, ein paar Probleme habt. Zum Beispiel ein Sicherheitsupdate, ähm, ein Sicherheitsupdate, wo ihr das, ähm, das Update, ähm, das Update ähm, so machen könnt, dass ihr sagt, hm, ein mein PC ist, langsam und was könnt ihr darauf tun oder lassen könnt? Das zeige ich heute in diesem Video und heute ich habe mein in den, wenn wir in den Einstellungen reingehen ich habe mir dieses Funktion Update hier mal was was da über war äh, mal, mal gucken wo geld man alte Systemsteuerung da hier ja, Systemsteuerung äh, Programme äh, Dienstleistungen nee, Uh, Updates, äh, Updates installieren, ja, Updates anzeigen und hier auf Updates insta installieren. Das war das andere. Und jetzt gehen wir zum offiziellen Seite, was da Probleme steht oder Probleme dieses Update nochmal installieren zu können. Da sind, packe ich links in der Beschreibung, da ich habe die dieser KB, diese Probleme dieser KB 525 5, 65 063 äh, weil es gibt auch Probleme hier irgendwo. Dann habe ich gesagt, hm, löscht es erstmal das Update, dann entfernst du das. Und, dann werden wir zum Beispiel jetzt hier, zum Beispiel, den, mal gucken, äh, Moment, heißt, zum Beispiel, ich will ein bisschen so runter, so. Dann gehen wir jetzt hier in die, Ko die paar schreibe ich euch in die Videobeschreibung rein. Bis <lacht> ich das nicht vergesse. Schnupfen hier bisschen ein bisschen das nase so dann gibt es hier sicherheitsupdate von microsoft link ist die video beschreibung scroll bitte nach unten hier sucht so systemanforderung äh, ja, für sachen äh, die sind auch für windows 10 geeignet ihr könnt für mich das runterladen oder ihr könnt es von 2011 ist das schon gemacht worden da hat nur so ein patch hingeschrieben deutschsprache, sprache und hier liegt das ganze erstmal runter runterladen erstmal mal sagen sich hm, brauche ich brauche ich das 64 bit oder die 64 bit ähm, das kann man so abschicken was man für ein System hat äh, wir gehen auf äh, PC Info <lacht> wir haben ich habe einen 64 bit Professor also 64 bit System das heißt ich lade auch die 64 bit herunter so Download dann vielen dank für den download das heißt jetzt wird gespeichert das speichere ich auch ab so minimieren den diesen er heißt, der, der, heißt äh, der heißt brave Brave heißt er so so dann haben wir diese datei die werde ich jetzt ausführen mit rechtsklick als administrator ausführen ja Jetzt wird installiert. Jetzt wird das Sicherheitsupdate installiert und bitte zustimmen, bitte die Lizenzbestimmung wann das Software installieren. Und dann bitte dir ich habe die Lizenzbestimmung gelesen. Dann klickst du bitte hier als äh, nachsenden, das heißt Info senden. Möchte ich raus haben? Möchte ich nicht haben. So klicks auf Install. So, Install beginnt die Installation und es kann ein bisschen kann so, dauert nicht mehr so lange. als ich mich und jetzt können wir dieses Archiv wieder weglöschen Software sehr, sehr fein und ja ich hoffe mal es hat euch gefallen jetzt können wir mal nachschauen äh, wie der ist also wieder da ist das heißt zum beispiel jetzt hier programme äh, ab jetzt anzeigen lassen und da ist es oben das ist dass wir das frische installiert haben bitteschön ich hoffe mal es hat euch hilfreich getan das video haben wir jetzt durch Durchbesprochen. Ich hoffe, hat es euch gefallen. Wenn ja, ein Abo zu lassen und natürlich das Liken nicht vergessen. Bitte, wenn da noch mehr, ähm, ähm, packe ich Links in die Beschreibung und Ding. ja, sage ich mal, wiedersehen und Tschüss. Tschüss.